Ich nicht sagen, ich weiß, dass ich hübsch bin Willst nach meiner Nummer fragen, ich weiß, dass ich hübsch bin Euch sagen, ich bin sweet, ich weiß, dass ich hübsch bin Die Girls sind verliebt, ich weiß, dass ich hübsch bin Dein Boy ruft mich an, ich weiß, dass ich hübsch bin Ich geh nicht ran, ich weiß, dass ich hübsch bin Jetzt alle zusammen, ich weiß, dass ich hübsch bin Nochmal, nochmal, ich weiß, dass ich hübsch bin Flex mit deiner facken Art und deinem shitty Name Du siehst mein Video an und genießt jeden Frame Diese Jojo ist so heiß, sie muss nicht überzeugen auf mich zu Zu late, meine Nägel Sie sind 5 cm lang und ready für den Feind. Ich meine City, grüße Nikki aus Berlin. Jungen sprechen bei mir vor wie bei Prinzessin Jasmin Deine ganze Scheißgang, Junge, ja, yeah, sie sind für mich. Du machst einen auf Mann, doch ich sehe, dass du ein Pisser bist. Scheiß auf die Prinzessin, ich mache, was ich will. Will ich auf den Thron, wird die Queen halt gekillt. Ich sehe, wie sie mir huldigen, ja, yeah, sie schenken mir ein Kran. Jojo ist der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 Wow, wow, Mann, das Scheiß ist mir zu weird Ich hab keinen Bock mehr Die Junge, tu doch nicht so Als ob ich nicht hot wär du Willst du mir wieder Ich weiß so.